Jeder Reiter träumt von der Europameisterschaft. 41, 42. Sei live dabei. Auf Clip My Heart. Wenn wir um die Medaillen kämpfen. Für alle Premium-Mitglieder in Deutschland. Springen und Dressur aus Rotterdam live.